Ja, wir sind jetzt in der Innenstadt von Aalen angekommen mit dem Fahrrad. Ja, jetzt mache ich nochmal ein Foto von Maxi im Streetpass-Bild. Ja, wir haben die ganze Fußballgeschoss für uns alleine. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Ja, heute machen wir so ein Eiweiß-Shake selber. Ja, da kommt jetzt ein Zutaten, sage ich gleich. Und... Ja, das hat eine tolle Wirkung. Ich habe da eben ein gestern das erste Mal gemacht und dann ein bisschen Handel gehoben. Ne? Mhm. Und jetzt ist schon der ganze Bauch verbrannt. <lacht> mhm. Und jetzt habe ich schon ein Stück. Okay, Milch, Zucker, Joghurt, hohe Eier. Okay, ja, dann so lange umrühren, bis das alles eine Konsistenz ist. Und dann ist das fertig. Also hier ist, ist nochmal so ein Trampolin, hier ist dann noch so ein Boxsack, das Teil wie das aussieht. Hier sind Tanteln, nochmal so 1,25 Gewichte, das hier sind jeweils 2,5, das ist schwarz und das silberne. Und hier sind dann noch die Handschuhe. Okay, er bringt was du hast. schaffst mehr wie eben. Mhm. Wie viel? Keine Ahnung. Müssen wir auf dem Video zählen. Okay, Ich, ich glaube, das waren 10 oder sowas. Maxi fängt jetzt erst mit den leichteren Gewichten an. Und so. Dann kann man das so am besten. Machen. Keine Angst, ich mache kein Beintraining. Ich setze mich hier nur drauf, um hier anzufallen. Tu weg, tu weg, tu weg. Ich schaue es nicht mehr. tust du dir gleich deinen Rücken aussparen. Okay. okay. Am besten den Rücken immer gerade lassen, alles. auch machen, mit so einer Hand zu, wenn man keine anderen Handballen hat. Ich muss hier noch. Das kann man auch einfach so machen. Dann musst du dann zieht dich jetzt das zu gemacht Sag, weil du nicht mehr kannst. Ich versuche dir dann welche abzunehmen. Kannst du noch?